In einem der letzten Videos ging es ja um das iPhone, dass das ein sehr erfolgreiches Produkt ist. Und jetzt wollen wir uns mal die Absatzzahlen anschauen, ob das auch tatsächlich so ist. Dazu haben wir hier eine Infografik vorliegen mit einem Säulendiagramm. Und in diesen Säulen wird dann angezeigt, der Absatz jeweils in Millionen Geräten. Es ging hier los im Jahr 2007 mit 3,7 Millionen verkauften iPhones. Dann haben wir hier einen relativ rasanten Anstieg bis dann ins Jahr 2015 mit über 230 Millionen verkauften Geräten. Diese Grafik ist jetzt nicht ganz aktuell, das geht lizenzrechtlich leider nicht, dass ich jetzt aktuellere Zahlen zeigen kann, aber ich gebe einen Link weiter, wo man danach gucken kann, wie sich das dann in den Folgejahren entwickelt hat. Es wird hier für 2016 ein Rückgang hier geschätzt und dann auch gefragt, ob das vielleicht rückläufig ist, aber wie gesagt, das kann man sich dann angucken im entsprechenden Link. Was wir als Wirtschaft und Recht schon wissen, das Ganze ist ja eine Frage des Angebots und der Nachfrage. Wir kennen ja das Marktmodell, das heißt die Anbieter und die Nachfolger treffen sich am Markt und dann gibt es einen Gleichgewichtspreis und dementsprechend dann auch eine Menge, die verkauft wird. Das ist natürlich nur die halbe Wahrheit, deswegen auch Marktmodell, das ist eine vereinfachte Annahme. Ich habe als Unternehmer natürlich schon mehr Möglichkeiten, zum beispiel mein eigenes angebot zu schaffen und dementsprechend dann auch die nachfrage nach meinen produkten zu erhöhen und dabei hilft mir das marketing was apple sehr sehr gut macht und was zu diesem marketing gehört das schauen wir uns jetzt an beim begriff marketing da fällt einem vielleicht als erstes werbung ein das ist auch richtig gehört dazu ist aber nur ein kleiner teil und auch wiederum nur ein teil der gesamten kommunikationspolitik das heißt ich möchte ja mein Produkt in die Welt bringen, dass es bekannt wird. Das heißt, ich muss es kommunizieren. Und ein Teil davon ist die Werbung. Es gibt aber noch andere Teile, wichtige Teile, die zur Kommunikationspolitik gehören. Dann ein entscheidender Punkt ist, ja, wie kommt dann das Smartphone zu den Kunden? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, kennen wir auch. Ich kann einen Online-Shop machen, ich kann einen eigenen Laden aufmachen. Ich kann das Ganze über den Einzelhandel abwickeln. Das nennen wir Vertriebspolitik. Das heißt, ich vertreibe meine, oder wie vertreibe ich denn meine Smartphones? Entscheidend ist natürlich auch das Produkt an sich. Das heißt, welche Eigenschaften hat dieses Produkt? Gibt es vielleicht verschiedene Modelle von diesem Produkt mit verschiedenen Eigenschaften? Wird dieses Produkt immer weiterentwickelt? Das heißt, gibt es dann immer neuere Modelle? Und das gehört zur Produktpolitik. Entscheidend für die Kunden, oder zumindest für viele Kunden, ist natürlich der Preis. Da gibt es verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten, die kennen wir schon aus dem BWR-Unterricht, äh, Rabatt, Skonto natürlich und so weiter. Aber auch so Dinge wie, welchen Preis lege ich fest, gehe ich hier in einen hohen Preis rein oder fange ich mit niedrigen Preis an oder umgekehrt. Ent wie entwickelt sich der Preis über die Zeit? Das gehört zur Preispolitik. Das sind so die großen Viehinstrumente. instrumente und daraus habe ich dann ja so ein Gemisch, also einen Mix und deswegen nennen wir das den marketing mix